Internationales Schmiedefest in Ipsitz, Ferraculum heuer von 15. bis 17. Juni. Das Schmiedefest steht heuer ganz im Zeichen von Schmiedebabst Professor Alfred Habermann. Alles was Schmiedeherz und Schmiedegaumen begehren. Ferrakulum, heuer von 15. bis 17. Juni.